Hey Leute und herzlich willkommen zur dritten Folge von Let's Play Twin Saga Wir sind gerade auf dem Weg um den World zu schlagen Und da sind die auch schon Wir haben einmal einen, einen Skill, den mir gleich machen Oh, Feuerkreuz Oh, okay, das scheint mir etwas stärker zu sein Um, Der neue Skiller hat ein Kombo jetzt mit unseren 1 Skills. Ich glaube man lootet automatisch. Auf ah, jeden Fall lassen wir auch schnell weg. Da haben wir keine Mana. 6P Ne, ich glaube wir haben keine Mana. Das der Dann gehen nach da hinten, die kaum mehr sind Kein keinen mehr. man Scheiter, eh, ich nur einen Angriff. Ich jetzt mal mit den da hinten Okay, das haben wir erledigt. Auch nach Luna. Ja, ich habe mir diesmal eine fette Flasche Wasser mitgenommen. Nicht so wie letztes Mal, wo meine Stimme sehr extrem trocken war und verrecken war. So, dann mal sehen. Großartig, das sollte reichen. Lu Luna, ja, nimmt vorsichtig die Knospen entgegen und packt sie in den. Einen kleinen Glasbehälter. Neben den Rubinknospen brauche ich noch ein, noch einige Magiepulver, die in meinem Rucksack sind. Oh nein. Das ist übel, richtig übel. dunaya hat ihren Rucksack von dem Boden auf und holt eines zerbrochenen Gläser heraus. Meine Güte, was für eine schweinerei alle meine Pulver sind vermischt. Lunaia ja, hält den Rucksack Kopf über und lässt sich Woche Glieder samt den nutzlos gewordenen Pulver mit zu Boden fallen. Man fragt sich, welchen Pulver Lunaia ja genau benötigt. Vielleicht kannst du ihn ja in der Stadt ersatz finden. Ich kann den meisten erneut herstellen. Mit Ausnahme von drei extrem wichtigen Stammteile. Die können nicht so einfach gefunden werden. Dann gehen noch darüber nach probiert, was ihr tun könnt, sammeln sich eine Reisende um euch herum. Einige von ihnen fragen, was denn passiert sei. Ich benötige Botanikpuder, Silberstaub und Skarabenpuder. Aber wer weiß schon, wo man die hier findet. Ich habe zu zufällig noch ein etwas Botanikpuder oder über es haben bitte ein reisender händler plötzlich ohne vorankündigung an nun naja du hast uns alle sehr geholfen und deine geistung hier ebenso warmherzig und mutig es würde mich freuen dir helfen zu können stimmt genau vor einigen tagen hast du hat die mut meine tochter geheilt jetzt kann ich im gegenzug etwas für sie tun ich habe noch etwas silberstaub auf lager ich gehe mal heim und suche nach dem zeug ich komm, komm doch später einfach vorbei mit dieser Einladung, alter Eichhörnist nach Hause. Jeder versucht zu helfen, aber wie kann ich da tarnlos rumstehen? Ich habe Scarabin pulver was die benötigt, in meinem Gepäck. Kommt einfach mit und schnappt es euch. dank euch allen. Lun Lunaria bricht den Tränen aus, oh wie süß. Hahaha, ha, ha. keine Ursache, einer für alle und für einen das ist das motto von den sünden ihr seid alle ganz großartig danke euch vielmals jetzt habe ich alles was ich für das ritual braucht sagt nun sagt luna ja mit ein breites lächeln in den Ach, jetzt muss ich die scheiße nur abholen ich hoffe die Lauben nicht voll aber ah, du bist ja hier bitte nimm den botanikpulver oder das die mondprieserin braucht ich komme sehr viel herum darum habe ich alles mögliche in meiner Sammlung dieses Glas mit Botanik-Puder gab mir ein junger Elf im Tausch für ein Elixier von mir Naya hat uns sehr viel geholfen es ist mir eine Ehre auch etwas für sie tun zu können Getritt, Gerrit gibt dir ach das ist Name, Garrett gibt dir, denn, dir das Glas mit dem Botanik-Puder. Du hast Glück, zufällig habe ich noch etwas über. Schön, dass es einen guten Zwerg dient. Ich war mit meiner Tochter schon bei vielen verschiedenen Ärzten, bevor wir hier die Mondpriesterin getroffen haben. Keiner von ihnen hatte ihr helfen können. Doch der Trank, der Luna ja gebaut hat, hat sie geheilt. Hier bitte nimm den Silberstaub. Wenn du mehr davon brauchst, lass es mich einfach wissen. An reicht dir eine Ampulle voll mit Silberstaub. Ja. auf einen moment bitte ich suche noch danach durch durchstöbert den raum und rollt dabei alle behälter aus ah, gefunden moca holt eine flasche aus einer tasche ich habe echt viel zeug in mein gepäck es ist klein und übersichtlich zu halten war es klein und übersichtlich zu halten war wirklich nie meine stärke haha Mokar reicht dir das fläschchen mit den skarabänenpuder so, jetzt macht die Eile mir einen Schauber Zaubertrank perfekt? Jetzt ist alles bereit. Luna nimmt die Pulver entgegen. Dann lass uns gleich damit beginnen. Mach <lacht> leid du wirst dich während des Rituals entweder ent eventuell ein wenig unwohl fühlen. Das ist völlig normal. Keine Sorge, aber du musst bis zum Ende durchhalten. noch während sie sich vorwand verstreuten, Luna ja, das. Magiepulver, you über deinen Kopf. Lass uns beginnen. Ich um, Oh, und da ist sie auch wieder. Ge ähm, ein geheimnisvolles Mädchen erscheint. Sie hat hellblaues Haar und ein paar Flügel. Aufsch, das tut weh. Das Mädchen reibt sich ihre Augen und sieht sich um. Sie scheint kein Nomi oder etwas anderes Gewöhnliches zu sein. Ich fühle eine starke göttliche Würde von ihr ausgehend. Unaja wird schockiert. Sie starrt das mysteriöse Mädchen an und bringt kein Wort heraus. Der fällt nicht auf, wie geschockt Lilliana ist und deckt das Mädchen mit Fragen ein. Warum versteckt sie sich in dir? Hehehe. <lacht> Was ist auf der Insel geschehen? Wer ist dieser Onkel Samuel und wer sind diese Angreifer? Was geht dir eigentlich wirklich vor? Aua, mein schmerzt. Das Mädchen scheint von all den Fragen überfordert zu sein ihr blick wendet sich ab und er hält sich die Augen zu und oh Mist, ich ja vergessen mein timer zu starten dann sagen wir einfach ich mache die folge noch zehn minuten dann sollte es passen ganz ruhig mal, weil ihr seid könntest du uns wirklich sagen wer du bist und unterbricht dich und fragt das mädchen sagte ich bin die Saphirsten Ach so, ich bin Saphir Stern Marisa, die Königin von Sanskropolis. Das Mädchen berührt beruhigt sich langsam, hebt den Kopf hoch und betrachtet Lubiana und dich. Beginnt mit schwache Stimme zu sprechen. Da ich im Moment nicht stark mit bin, kann ich nur als kleines Mädchen manifestieren. Warum ging das eben nicht was hin? Und du und Lunaya, schaut euch an, Aus der Stande zu begreifen, was ihr gerade gehört habt. Saphir-Stern Königin von Sanktobodis. Der Schöpfer schuf die Immerslage, welche das Gleichgewicht der Welt aufrecht hält. Die Aufgabe von Rubin und mir Saphir-Stern Saphir -Stern war es, dieses Gleichgewicht zu wahren. All diese Zeit wachen wir über diese Welt und beobachten und schützen den Ruhe und Frieden. Bis vor 15 Jahren rubinstern stern Amarus, die ist zu so weit gegangen. Viel zu weit. Sagt Lunaya ja, und bricht den Tränen aus. Wir hatten einen riesigen Streit darüber, ob die Menschenwelt es wert wäre, verlieren Amaris. Schreit meine Götter, strahlen meine Götter, Tränen aus. Götterträner warf sie weg. Ach Stahl. Ups. Ohne die Macht der Göttertränen auf meiner Seite verdorf Tupulis auch die Kraft, als ein ganzes zusammenzuhalten. Die Stadt stürzte ein und zerbrachten um und zu Stücken. Wenn er den gefolgt, Leute flohen in alle Richtungen und mussten feucht und Qual leiden durch die Bedrohung von und er von Gemetzel und krieg und all das geschah vor meinen Augen aber das Gesicht verhärtet sich als würde die Verzweiflung eines Tages der Herzen neu greifen um mein Volk zu beschützen teleportierte ich sie in die Menschenwelt aber das herrte meine allerletzte Kräfte aus was mich betrifft ohne verbleibende Macht hatte ich keine andere Wahl als mich in eine Art Symbiose im Inneren eines Waisenbabys zu verschanzen. Seitdem war ich in einen erschöpften Schlaf gefallen. Die Leute, die dort in der Traf sabor ist einer meiner Senji. Und die Anführerin ist der und die Anführerin ist der Angreifer, die ist niemand geringeres als als stern Amara selbst. Du versuchst Marge... Marisas Worte zu verarbeiten und denkt denkst über Shanti, die Himmelswagen und den Krieg der Feindlichen Sterne nach. Es handelt sich also nicht bloß nicht um blöde Mythologien. Oh, da ist geklingelt. Mein Essen ist wohl da. <lacht> Als sie sieht, wie verwehrt und zaubernd und zaubern, du bist, setzt Marisa ihre Erzählung fort. Das Kind was du, Muffei. Und ich bin endlich vollständig erwacht dank eures Beschwörungsrituals. Margita hat ihren Kummer überwunden und sich die Tränen vom Gesicht gewischt. Ich muss die Göttertränen wiederfinden, die übers gesamte Land verstreut sind, damit der Lange ich meinen Kraft und kann das Gleichgewicht von Sankt Proprodes wiederherstellen. Aflai, du bist auserwählt du musst dein Schicksal erfüllen und mir dabei helfen, die helfen. Nachdem du die Worte verdommen hast, wird dir klar, dass du die Legende war, Dass die Legende war, ist. Eine Königin von Sanctopolis lebt in deinem Inneren. Du hast keine Ahnung, ob du mit all den Ge mit all den Geschehenen klarkommst. Aber es ist einfach alles. Es ist einfach alles viel zu viel. Du kannst dich nicht an deinen klaren Gedanken fassen. Bevor du etwas sagen kannst, nähert sich ein Mann, um mit euch zu sprechen. Mondskießerin, ich bin hier, um meine Anerkennung zu zeigen, wie dank dir ist mein Kind geheilt. Eddie verneigt dich vor Lunaya. Ja. Ich bin ein gewöhnlicher Händler, der hierher gekommen ist, um meinen Arzt für mein Kind zu finden. Da unsere Suche zu Ende ist, sind wir dabei, diesen Ort wieder zu verlassen. Ich habe nicht viel um euch zu bezahlen, darum würde ich euch gerne einen Reit geben. Moment. Entschuldigung, das war mein Essen. Geo war ich. Äh, <lacht> Wird euch gerne ein Reit hier geben ein zeichen des dankes für die heilung meines kindes das ist sehr nett ich schätze das wirklich sehr aber ich kann dein geschenk nicht annehmen dein kind geht das gut. das ist mein ist der beste lohn nicht wahr den luna hilft dich das grüftige dieses geschenk ab. bitte nimm es ich mag es nicht und das gefühl zu haben dir verschuldigt was zu schulden vielleicht Werdest du es ja stattdessen annehmen, Er dreht sich zu dir und blickt dich fragend an. Du hast Lun Lunaria einen großen Gefallen getan, also was hältst du, davon, wenn du dieses Reise von mir annimmst und mir so die Möglichkeit gibst, unserer geliebten Mondwisserin einen Gefallen zu erwidern. Das ist eine gute Idee, Marfly braucht dich in den tiefen um umherzureisen, was hältst du davon? Wir du alle hatte dein würdest du mir bitte folgen, ich werde dir hätte dein neues Reiter herrichten. Eddie ja, dreht sich um und macht sich davon. Also Marfley, warum folgst du ihm nicht einfach? Das könnte dich vielleicht etwas dann Du wirst sie nicht bekümmert, seitdem Marita erschienen ist. Marita, ich habe immer noch Fragen. Hast du vielleicht einen Augenblick Zeit für mich? Marita nickt zur Bestätigung gleich mit dem Kopf. Und naja, hat recht, du bist in der Tat. Wegen wieder sehr verstört. Also verfolgst du Eddie, um dich auf andere Gedanken zu bringen. Jo Eddie, Homie, warte mal kurz. Wenn doch nicht weg, Alter. Warte bitte eine Sekunde. Ich packe den Sattel für dich ein. Eddie platziert den Sattel auf dem Reittier und beginnt daran zu zeren, daran zu zeren, daran zu suchen Was ist das für ein Wort, Mann? schön. Großartig, Marflai. Du hast... mich Lass mich euch miteinander bekannt machen. Er die kommt zu dir rüber. Wobei er die Leine seines Reittiers hält um dass es bei genauer Betrachtung einen süßen Kapibara herausstellt. Sie heißt... Punhilde. Okay. Ist ziemlich aufgedreht, aber sehr freundlich. Ich wette, sie wird dir gefallen eine große Hilfe auf und ein russ ich hoffe sie wird dir eine große Hilfe auf deinen Reisen sein er die Tatsche rutscht Rücken Creek <lacht> wurde antwortet Buhille antwortet als sie Eddie ihren Namen nennen hören hat sagen hört was ha so liebhaft Pohede das ist dein neuer Chef, Marfly. auf der Hart und tu, was Marfly dir sagt. Er reicht den Strick an, den Herr Brunhilde geführt hat. Krieg, Creek Krieg. Brunhilde wackelt mit, den, mit ihrem Schwanz und wirkt glücklich. Als sie zu dir aufschaut, ob sie wohl versteht, was er ihr gesagt hat? Ich glaube, das würde sie dich mögen. Gut, ich sollte mich dann auf den Weg machen. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Eddie entfernt sich, legt aber nochmal zurück, um euch zuzuwinken. Krieg, Krieg, nachdem ihr... Nachdem auch sie sich von Eddie verabschiedet hat, dreht sich von zu dir und ganz dich glücklich, glücklich an. Oh, wie süß. Und mit diesem süßen Moment beenden wir die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft gerne einen Daumen da lassen. Einen Daumen da lassen, nee. Lasst den Daumen mal lieber in eure Hand, aber ihr dürft den Daumen nach oben oder nach unten geben. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal.